Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi und in diesem Video geht es darum, das ist der zweite Teil meiner dreiteiligen Videoreihe über ähm, die Aktie AMD. In diesem Video soll es auch gehen, äh, wie die Formalitäten der Ablauf der Übernahme von Xilinx ist und letztendlich werfen wir noch einen Blick auf die verschiedenen Segmente, auf die verschiedenen Geschäftsmodelle von AMD und vor allen Dingen darauf, wie diese letztendlich im Vergleich zu den Mitbewerbern wie zum Beispiel und insbesondere Intel so verlaufen ist in den letzten Jahren. Also bleibt dran, wir sehen uns gleich im Offset. Also bis denn. AMDs Geschäftsmodell besteht darin, die Entwicklung von Chiparchitekturen und Technologien im Bereich der Halbleiterindustrie voranzutreiben und die Umsetzung der jeweiligen Konzepte dann an Hersteller wie die TSCM auszulagern. Und TSCM, nur noch mal erwähnt, ist wie gesagt einer der weltweit größten Hersteller für solche von AMD dann entwickelten ähm, Halbleiterprodukten. Ja, und einer der neuen Wachstumsbereiche. Das erhofft sich AMD zumindest und soll durch die Übernahme von Xilinux erfolgen. Xilinux ist Erfinder und der weltweit führende Hersteller von programmierbaren Prozessoren. Und im Herbst 2020 gab AMD bekannt, Xilinux durch einen Aktienaustausch im Verhältnis von 1,7. Das heißt, für jede Xilinux-Aktie empfangen die ehemaligen Xilinux-Aktionäre 1,7 AMD-Aktien. Ähm, ja, entschied man sich dann dazu. Xilinx mehrheitlich zu übernehmen und bei einem Gesamtkaufpreis von 35 Milliarden US-Dollar soll AMD Ende 2021 dann über 70% der Xilinx Anteile besitzen. Und 35 Milliarden US-Dollar sind bei einem Unternehmen mit einem Umsatz von knapp über 3 Milliarden US-Dollar bei einer Gewinnmarge zwischen 20 und 30% Prozent durchaus ein hoher Preis. Und nichtsdestotrotz ist die Übernahme meiner Meinung nach deshalb strategisch enorm wichtig, da AMD so die Wettbewerbsfähigkeit bewahrt gegenüber Intel und auch anderen Wettbewerbern ähm, im Bereich, ähm, ja beziehungsweise im Segment von Servern und Xilinx als Fabless Company ist natürlich auch extrem gut mit dem AMD Geschäftsmodell zu harmonisieren. Und die Übernahme führt darüber hinaus halt dazu, dass 13.000 neue talentierte Ingenieure, die für beide Unternehmen dann tätig sein werden und mit insgesamt 2,7 Milliarden US-Dollar an gemeinsamen Ausgaben äh, für Forschung und Entwicklung dann das Innovationspotenzial weiter antreiben könnten. Und dahingehend erwartet AMD auch in den nächsten eineinhalb Jahren Synergieeffekte mit Kosten-Einsparungspotenzial von 300, äh, 300 Millionen US-Dollar. Ja, kommen wir jetzt mal auf diese sogenannten FPGAs ähm, zu sprechen, wofür Xilinx ja bekannt ist. Ja, mit der Übernahme von Xilinx verschaffte sich AMD jetzt einen wertvollen ähm, Know-how-Transfer und Zugang zu mehreren wichtigen Zukunftsmärkten. Um, denn C-Linux-Aktien, äh, sage ich schon, FPGAs, werden in vielfältiger Form in der Industrie verwendet. Und die aktuellen sogenannten Versal ACAPs sind beispielsweise flexible Beschleuniger für unter anderem 5G-Netzwerke für künstliche Intelligenz und für Netzwerk sowie Storage-Applikationen. Und wenn man ja nochmal auf die Vorteile von FPGAs gegenüber normalen, CPUs und GPUs äh, zu sprechen kommen, dann liegt der Vorteil darin, dass man komplexe Schaltungen umsetzen kann und vor allen Dingen den Vorteil der Rekonfigurierbarkeit genießt. Das heißt, digitale Schaltungen können durch Updates dann angepasst werden, ohne dass die Hardware der Chips verändert werden muss und dies geht jedoch mit dem Nachteil dann auch einher, dass die firmware bzw. die Programmierung von FPGAs komplexer ist als bei CPUs und FPGAs werden insbesondere für Realtime Processing, also für Echtzeitverarbeitung äh, von einfachen und komplexen Algorithmen genutzt und äh, sie eignen sich natürlich dann auch hervorragend für die Echtzeitanalyse großer Datenmengen. Im folgenden Chart von Tom's Hardware lässt sich die Entwicklung von AMDs produktspezifischen Marktanteilen ablesen. Im Jahr 2016 hatte AMD knapp unter 10% Marktanteil im Desktop-Bereich, also für Laptops und PCs. Und wenn man jetzt mal schaut, im dritten Quartal... 2020 erreichte AMD die 20% Marke, was einer Verdopplung der Marktanteile in Binnen von vier Jahren. Ja, und durch die zunehmende Expansion in andere anwendungsspezifische Segmente wie Smartphone, Prozessoren, Server, Prozessoren, Server, Speicherschips und Gaming-Hardware kam es von 2018 bis 2020 dann auch nochmal zu einer Verdopplung. Wie gesagt, der gesamten Marktanteile auf über 20%. Betrachtet man das Potenzial von AMDs jeweiligen Produktarten, respektive Geschäftsmodellen, gewichtet nach Umsatz, Ertragskraft, so lässt sich hier konstatieren, dass der Bereich Computing und Graphics mit einem Umsatzanteil von 75%, auf jeden Fall der Kernbereich, des Unternehmensertrages ist und der Bereich Computing und Graphics lässt sich untergliedern in die Entwicklung äh, von Grafikkarten Folge wirken durch den Zukauf von ATI im Jahr 2006 und Grundlage für die mit dem Namen Radeon benannten Grafikprozessoren, die AMD anbietet, ähm, ja, ist das somit das ehemalige Unternehmen ATI und neben Grafikkarten stellt AMD auch CPUs und APUs her. CPUs, Central Processing Unit, ähm, sind architektonisch so konzipiert, dass sie optimal, wie gesagt, als zentraler Prozessor eingesetzt werden können. Und so hat mein PC hier, mit dem ich diese Aktienanalyse erstelle, einen AMD Ryzen Prozessor als CPU verbaut. Ja, und APUs sind letztendlich einfach Hybride aus GPU und CPU. Ähm, sie dienen also sowohl für den Einsatz dann als CPU als auch für die Verarbeitung von komplexeren Grafiken. Ja, 25% also die restlichen äh, ja, Anteile am Umsatz erwirtschaftete AMD im Bereich Enterprise, Embedded and Semi-Custom Markets und die ja, in diesem Bereich hergestellten bzw. entwickelten Chips die sogenannten EPYC-Chips finden halt Anwendung in Rechenzentren bei VR-Brillen und anderen speziellen Anwendungsfällen.